Äh, mein persönliches Highlight von allen Community Cups zusammen war Community Cup 3, war das glaube ich. Äh, TLO zu sehen und mit dem zu sprechen und ja, das war abs absolut mein Highlight von allen Community Cups bis jetzt. Äh, beim nächsten Offline FFL ich werde alles machen, ich bin eigentlich für sowas komplett offen. Äh, für den diesjährigen Community Cup, ähm, ich habe es dann Side-Bracket geschafft, ähm, da ich nicht wirklich aktiv StarCraft so wirklich spiele, äh, einfach Spaß haben. Leider habe ich halt ordentlich im Bracket, halt Tor ist ja leider im Low-Bracket. Das würde ich gerne gegen den spielen wollen und gegen den gerne gewinnen wollen, nach dem Motto so Revanche vom, vom letzten Low-Final, aber sonst einfach Spaß haben, ja. Mein schönster E-Sport-Moment, also so einen spezifischen habe ich nicht. Ich finde eigentlich immer die offline finals von den Community Cups sind immer so ein Highlight, was E-Sport angeht. Und auch ähm, damals bei LES äh, das League of Legends äh, Offline-Turnier von allen Teams, das war auch auf jeden Fall ein Highlight. Ja. Hm, ich träume davon, mal Army-Hotkeys in, in StarCraft zu benutzen, aber. <lacht> Ich benutze immer nur den F2-Button für, für alle halt, aber ja, wäre schon ganz schön mal seine Army auf Hotkeys zu haben, aber ja, noch nie gemacht. <lacht> hm, ich könnte dir beibringen, wie man Schuhe resellen könnte, das heißt, einkaufen und teurer weiterverkaufen, das könnte ich dir beibringen. Äh, Ich würde französischen Rap spielen, weil in meinem Umfeld wird absolut keiner französischen Rap und keiner kann was damit anfangen, aber ich mag's halt.